Der Uranzug kommt gleich. Den machen sie auf den äußeren Gleis, damit man nichts sehen kann. Das ist Absicht. Aber ich sehe trotzdem was. Das ist der Uranzug. Er hat radioaktivierte Zeichen oben links jeweils. durch Münster Hauptbahnhof, zu Verkehrszeiten, Urantransport. Urenko hat Angst vor Protesten, deswegen haben sie ein extra Gleis genommen. Normalerweise fahren sie zwei Gleis 4, 3 oder 2. Jetzt haben sie Gleis 1 gewählt. Nur weil Urenko keine Proteste haben will. Das ist ja witzig, die haben Angst vor ein paar Atomkraftgegner. Ich finde, der Mühle ist gefährlicher als die Atomkraftgegner. So, jetzt. Es ist beendet. Ich bleibe hier.